eine öffentliche frage es geht um dieses EMDR Prinzip da hat der Herr äh, Professor Tutor ein paar Veröffentlichungen dazu rausgegeben und äh, vor drei Monaten schon jetzt sind einige Fragen diesbezüglich aufgetaucht und so wie es mir da zugetragen wurde, sind bis jetzt noch keine Antworten drauf verfolgt. Vielleicht ist es in der Masse der Zuschriften einfach untergegangen, wer weiß. Also Herr Tutor sagt ja selber, dass er äh, mit Arbeit zugemült wird. Ne? Ja, äh, die Hauptfragen sind nämlich folgende. Ne? Mit dem Originalprogramm von Herrn Tutor gibt es auch Overunity, wenn der Konsator abgeschalten wird. Ne? Also wenn er komplett entfernt wird aus dem Programm oder wenn er kurz geschalten wird, dieser Kondensator hier, ne? ja, dieses Prinzip, habt ihr ja alles so halbwegs kapiert, ne? hier eigentlich dieses Newman Motor Prinzip, äh, dann mit äh, speziellen Magneten, die speziell berechnet sein müssen, mit einer speziellen Spule, die speziell berechnet sein müssen, mit einem speziellen Kondensator, ne? nach dem Programm dann und dann das Teil hier drin auf Tr über 32.000 Umdrehungen hochdrehen hier eine Last anschließen und dann fällt es in der Drehzahl auf 31.000 und du kannst hier Lasten anschließen, noch und nücher. So war die Theorie gewesen. Ja, allerdings, wenn es dann darum geht, äh, kleine Flüchtigkeitsfehler aus der Welt zu schaffen, ja, müssten müssen wir erstmal schauen, was da jetzt wirklich dran ist. Ne? Äh, Dieser Effekt tritt auch auf, wenn die falsche Berechnung der Induktivität korrigiert wird. Und die dritte Frage, ach das war keine Frage mehr, ne. da hat er die Ergebnisse vom Herrn Tutor gegenübergestellt und in beiden von den Fällen sieht man, dass der Drehmomentverlauf demjenigen von Herrn Tutor um 180 Grad verdreht ist. Ja und was das jetzt heißt, wurde, das war übrigens von Herrn Wanninger ein Post auf Energie der energiedazukunft.org hier ist der ganze komplette Link ja und hier unten hat es dann der äh, Ritz noch mal ziemlich kurz und prägnant zusammengefasst ja, hier oben erst noch mal dieser komplette Text um was es da ging in diesem Programm dann und dann hier dieser Vorzeichenwechsel für zu 180 Grad Drehung des von der Induktionsspule erzeugten Magnet des Feldes und damit das auf die Emulationsschleifen wirkende Drehmoment. Vermutlich liegt hier das Problem. Eine gute Vorzeichenkontrolle ist, die winkelabhängigen Graphen der Ableitung des Flusses und des Drehmomentes zu vergleichen. Im Idealfall reiner Sinusverläufe unter Vernachlässigung der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit der Felder müssen die Kurven einer Phasenwinkel von 180 Grad aufweisen. Sind sie gleichphasig, wird aus, ihnen, äh, wird aus der induktiven Bremse induktives Gaspedal. Hm. Tja, was heißt das jetzt? Also wie ihr seht, die Diskussionen darüber werden immer noch geführt. Allerdings, ähm, wie gesagt, mich persönlich würde es halt schon mal interessieren, warum, wieso, weshalb dann mit diesem Originalprogramm und kurzgeschaltenem Kondensator trotzdem over Unity auftritt, auftreten soll. Wir wollen ja alle noch hinter die Wahrheit kommen.